Das Haus Sonnenfeld 7 sucht neue Eigentümer. Die Expertin von RE-MAX nimmt die Sache in die Hand. Lässt anpacken und auf Vordermann bringen. Prüft die Akten. Checkt die Fakten. Optimiert den Preis. rührt die Werbetrommel. Weckt das Interesse. Findet die besten Käufer. Klärt die Details bekommt das Ja und ein Bussi. Remax. Wir geben Ihren Träumen ein Zuhause.